Herberts Messer. Äh, 11,50 Euro 11, 50, äh, spart euch das Geld. Äh, Schrott. Vergiss es. Kauft lieber äh, was vernünftiges, nimmt ein paar Euro mehr in die Hand oder äh, holt euch für 15 Euro einen Mora.